ich bin Metal Mario Master und ich bin der Annie Und wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Menschen 3. Ja. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Klär uns auf. Wir haben ein paar Mäuse gejagt, die ganz andere Aufzugknöpfe ja geklaut haben. Ja. Wenn wir schon noch darüber so oh. da reden, ne? Ja. Wir haben einen Aufzugsknopf yeah. mit 4. Hm? Uh, uh, so. Knopf. Luigi, du machst deine Sachen wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Labor. Ich möchte dir nämlich etwas sagen. Bis gleich. Sollen wir da Ja. Alles klar. Knopf. Dann gehen wir mal da. Und ihr. Und ihr will wissen, was ihr jetzt zu tun habt. Doch. Ah. Okay. Na, jetzt ich mal schnell. Ich, bin. ich renne, ich renne da eigentlich. Ja, ein ja. Ja. Oh Luigi, da bist du ja eigentlich wieder. Ein alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Minute, erstmal Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor für jetzt fast über alle Funktionen, die mir so vorgeschwebt haben. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi! Gut so! Sauge bei, bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckweg-Flu immer so viel wie möglich auf! Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt, ne? Ja. Frag sich also, was du damit anfangen kannst! Tja, eine ganze Menge! Und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich? Trommelwirbel bitte! Hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz besonderes an! Professor EGITs Shopping-Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Dort kannst du recht nützliche Items kaufen für einen absoluten Spottpreis. <lacht> Zur feiern gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk und zwar einen Goldknochen. Nur zu, Luigi. wähle den Goldknochen einfach raus und nimm ihn an dich. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufleveln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf Null sinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dazu müsstest du aber welche kaufen. Hehehehe. Okay. Also ruhig ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auf nicht zu verachten. Oh, jetzt hätte ich es hätte vorbei beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch was erledigen. Rüge dreh ich mal kurz um. Ich muss äh, was an deinem Schreckweg Flur anpassen. Ah. Oh. Hm. Oh, oh, oh. Schon erledigt. Der schrecklich hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen geht davon aus, dass sich Buchus im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Äh, gut, das war es auch erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setzt jetzt mal eine Suche im Hotel fort. Hm, wir sollten erstmal in ja, zur Galerie gehen. Und, und, und unser Zeug da reinsetzen. Aktualisieren. Ja. Wir sollten mal gucken. Was haben wir denn so? Schlingel. Wüterich. Werfer. Mini-Schlingel. Ich nenne sie kleine kleine Haufen Scheiße. Boah. Oder kleine Scheißer. Also Postgeister. Willkommen. Laura Zimmer. Werner Wachsam und Jacques Cousin. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Oh, ist keine, ne? Ja. Okay. Wir sollten weitergehen. Ich müssen mir die OP aus. Oh. Oh, Schön, ne? muss so, das. Schön. Das kommt erst später. Die Läden, die zimmer oh, da kommt noch auch irgendwie so ein Juwelendingen Ja. Ja. ja. Also, gibt uns die ganze Sachen umsonst, jetzt ist wieder Geld davon, ey. <lacht> ja. War lang, ey. War insgesamt ein Juwel, einsetzbar. dann mhm. muss eins holen? Ja, warum nicht? Dann nicht? Jetzt ist auf der Karte sehen, wo sich ein Juwel befindet. Oh, okay die werden jetzt ja angezeigt ja die werden halt nur auf unserer karte angezeigt und es kann natürlich auf, auf jedem stockwerk sein ja. also, wir sollten jetzt äh, wir sollten aber mit unserem geld sparen okay, das irgendwann äh, das weiß ich nicht nur ich weiß da dass es noch ein paar etagen gibt es halt. okay, mal dass wir da Hallo? Ja. So schnell es gehen, du bist anscheinend schon auf den ersten Buhu gestoßen. Er muss ganz in der Nähe sein. Lass mich das genauer erläutern. Wo waren noch gleich meine Notizen? Also, Fluigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auch, auch von Buhus angesendeten Frequenzen. Wenn sich ein Buhu in der Nähe befindet... Näher versteckt, merkte man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt nimm zu Je mehr du dich einem Buhu näherst wenn du ganz nachmiss wirst das im wahrsten, Sinne des Wortes spüren. Das war, einfach, das war einfach zu verstehen, ich war Luigi. Starke Vibrationen bedeuten Buhu in der Nähe. Und los, fangen wir gleich nicht Buhu, so Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung anordnen werde. Oh, ich sehe wenn er gerade nicht draußen ist. Oh, warte mal. Wir sollten mal nach links gehen. Es ändert sich nämlich auch auf die Musik. Oh. Ja, das ist schon Ja. bin Ein macht man nicht mehr. Mach, mach jetzt nichts äh, Wildes. Oh, da ist er. Oh, ich bin Ubo. Du hast doch knapp vor oh. Aber wir haben es verkackt. Wir müssen wir müssen nämlich genau richtig sein. Und das blöde dabei ist, ich spüre keine Vibration. Hast du gerade Vibration gespürt? Äh, Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mal rein und... mal. Ja, so. ja, bei mir vibriert ein bisschen. Ja. Da bleibe ich erstmal bleib erst mal drin. Ja, hier vibriert ein bisschen stärker. muss er zu einem objekt gehen und dann x drücken je nachdem wo es am stärksten vibriert nein dieses Ding zu finden. Ja. Oh, er ist nicht hier. Da weiß ich, wo er ist. Da oben. Ja. Da war uns so einfach dann. Nee. Vibriert other... alt.. schon? Ja. Es ist gerade ganz besonders stark. Ja, sieht ja aus. Aber man sieht dann halt auch hinten an den. Man sieht halt auch hinten an dem Ding. An ja. Nee, hier ist es nicht. Es muss hier sein. Ja! Ich bin Ubu, zu dumm, dass du mich gefunden hast. Äh, du musst äh, das Düsterlicht verwenden. Hast <lacht> du das gesehen? Nein. Da ist er. Ah, oh, oh, oh. Aber das ist den Gold, ist nicht gekommen. Du musst die düstere Lampe einsetzen gegen Buhus. Ach so, okay. Nicht den Stromblitz. Ich wollte auch hier vorhin deswegen. Hab ich ja, aber... Vor... jetzt zeige ich mal, wie man macht. Und so, jagt man Buhus. Okay. Das war ziemlich beeindruckend. Oh oh. Uh -oh. Hallo, ah. hallo. wir sind die Neuen, wir kommen jetzt öfter. Hm? Hm? Hörst war, du das? Waren bestimmt vor Geistern. Oh, er mich doch mal du. Ah. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein transfer entwickelt, nur für dich. Ruf einfach den, den VB auf und wähle Labor, dann bist du eben nur bei mir. Der Transporter funktioniert auch in andere, in andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war fürs Erste alles. Vergiss dich bei deinem Nicht, ja, dass du stets auf das Transportsystem zurückgreifen kannst. Oh, bye gesehen. Oh. Ja. Ach. Ähm... und Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Dass wir das ist Sauflocken haben, Kopf. Oh. Oh. Äh. Alter, ich habe es kaputt gemacht. Ist das in Ordnung? Ja, danke. Teil in Ordnung. Mach weiter. Die Gitarre sieht böse aus dem Bild. Boah, ich hab was nicht. Na, jetzt habe ich es gemacht. Da <lacht> ich Kopf gemacht. Du blöde Kuh, hm? Au. Spring rüber! Ja, aber machen. Hey, ich Ich hab ihn doch nicht. Ich hab nicht. Ja, ich Mal Hab Geld gefunden, das ist schön. Hab Zeug kaputt gemacht und Ventil auch gemacht. Ne? Oh. Hm? Aber ah, Die kaputt, okay. erst, erst kaputt, Wenn wir Der oh, oh, oh, oh. kann man sich nicht mehr Er ist irgendwie wie Lego Star Wars. Du kannst irgendwie ja. mit interagieren irgendwie. Und statt die macht das irgendwie was nicht. Willst du mir bitte mal eben helfen? Das so, ja. das so, ja. Wir müssen versuchen, um die Melodie zu hören. ja so hat er gemacht. Da, jetzt da. da, so. Ja. Keine Ahnung. Einfach durchgegangen und. Ja, einfach durchgegangen und gemacht. Ist Oh, okay. oh, meine oh. oh. tür Das ist eine böse böse töne Nee! Nee! Nee! Nee! die Karte in meinem So viel Geld. Und das alles gehört mir. Ich meine uns. Ja. Jawohl, das Gold gehört mir. Hey, ich meine uns. Gut gemacht, Jungs. Da oben ist Geld. Da ganz oben. Na ja, genau. Nicht so weit, so kriegst du Geld doch gar nicht. <lacht> Kann ich doch gar nicht das Geld einsammeln? Popcorn. Oh. Oh. Popcorn. Popcorn ist gut. Ich mag Popcorn. Ich mag es auch Popcorn. Ja, danke. Süßes oder das Äh, süßes. Ja. Äh, äh, au! Was passiert? Folgende Ratten. Ganz viele. Ich, mal, ich war gerade kurz festgeglitscht. So. Ich mal eins... Hm. <lacht> beidemacht. so, ich den Ball zu machen. Hab's erwischt ich hab's umgebracht hallo gibt's doch nicht das besetzt das haben wir gleich oh oh. nicht nett. Das ist eklig. Ich fühle mich hier nicht gerade so wohl in bah Wart, Moment. Oh, oh, oh. oh das ganz schade, wie will ich da bekommen oh. Jetzt Ich glaube ja. Wir sollten weitergehen. Jetzt sollten wir in die Konzerthalle gehen. Ja. Oh. Guck mal da. Ja, Ja, und das Klavier spielt von alleine. Ach, das auch. Ja. Kennt. der Klavier kennt das Thema von dem Spiel. Mhm. Mhm. Richtig schick. Hier kommt doch bestimmt ein Bosskampf oder irgendwie sowas. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr. Oh. Ist das WhatsApp von Bu. Metrofen <lacht> <Der Kaffee> <lacht> von Bu, wenn Jetzt sollst du in Bewegung bleiben. Halfwart. Hä? Ah, warum gehen die denn auf mich? Oh no. Du leuchtest sehr. schönen Stuhl. Ja, die haben doch scheine Geld gekostet. Ne? Ja. Oh, jetzt kommt Ja. Ah, aha, oh, voll gegen die Haha. Ah, huh, das war knapp. Was soll? Hölle? Ein Geist mit einem Tutu. Ja. Siehst du wohl? Das ist noch nicht das Merkwürdigste, was ich heute gesehen habe. Es ist aber wunderschön. Oder nicht? Ja. Natürlich. Noch mehr Geister mit Tetü. Sie fühlen sich so schön, aber sie sind es nicht. Komm mal her. Hm. Ja, oh, den machen vor den oh, ich den. Okay. Gib ihm, gib ihm. Gib ihm, hab ihm gegeben. Ich glaub, der ist sauer. Ja. gleich so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Das äh, Damit sollte man jetzt Angst vor Klavieren haben. Äh. Au. Ja. Von Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja! ja. Nimm das Mozart! Ne? Oh. Keine Musik war kacke! Oh. Ne? Rein in ein Klavier! Ja, rein in sein Klavier! Da machen, machen wir Klavierbraten auf dem oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Wurde ich davon nicht getroffen? Das ist eine gute Frage. Warum ist ein Spaß? Schön das Cross Riding. Nein. Oh. Ich war gar nicht dabei. Oh. Nein, er hat das toll gemacht. Raus, Klavier machen. Warte mal, echt als das ist ja. den? Ich als Kopf gespielt. Ja, Ich Aua. ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nein, er ist wieder in seinem Klavier! Ich weiß nicht, aber ist das Klavier sauer, oder? Aua! So eine Sache. Hilfe! Hilfe! Ja. Nein, nein. Auch oh, nein. Oh <lacht> hey, bleib in deinem Klavier, ey. Ne? Ah, ja. <lacht> oh, sind flammende. Musiknoten, ey. Genau. Nein, voll daneben. Nein, voll daneben, ey. Boah, der ist explodiert. Nein, voll daneben, Mann. Nein. Nein. also das Ding. Yes. Nein, ich hab deinen damit. Mit, mit Nein, Mann. Okay, mach. Okay, dann. Einer von uns macht. Äh. Raus aus dem Klavier. Ja! Es ging natürlich nichts über einen eleganten eleganten Abgang, ne? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! elegant. Ich habe noch nie einen besseren Abgang gesehen. Hast du schon mal einen besseren Abgang gesehen? Nein. Ja. Ja. Den packe ich in den Aufzug. Rein. Oh. Hm? <lacht> Einfach. Einfach nur random dagegen. Aber oh, warte, wir sollten erstmal ja. da hingehen. Hey, was sind wir doch? Oh Gott, das ist fast noch drum. Auf einmal. da? aber sie habe ich geld mir los? Ich kann mich nicht bewegen war zu viel für dich die situation habe ich über mann ja, kannst du, kannst du sie handeln? Und wir haben seine gedrobe geplündert, ja, den wir ihm verprügelt haben. Ja. charakter von allen hier. Ja. du hast einen deiner freunde gefunden gerettet luigi die geretteten werden wären, wären mit mir hier im labor am besten aufgehoben wir sind sie in sicherheit also bringen den tod jetzt am besten zum aufzug teleportieren hat spar sparschwein da oben das war geklappt. Jetzt kriegt man Geld, aber nicht als eine Perle und also was Nein. Nein. Nein. Nein. Wie kommt man denn da hoch? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. der da hoch. Das Warte. Bauchkarten und X oh. bei dir vorhin hier ich hab da da gerade was gesehen oder was oder konnte es einfach nur mit dem Tod interagieren keine Ahnung oh, jetzt ich schon wieder oh. ich hab das war auch gesehen wir sollten gehen ja ist schon wieder zu lange okay. wir zum Auto. ja okay. wir Part ja, gut. oh ich habe eine Idee versuchen versucht den mal gegen den gott zu, zu schleudern ja okay, okay. Also haben Das da oben kannst du anvisieren. versucht das da oben mal anzvisieren. genau. Das gibt's da nicht was Ich versuch mal. Kann nicht irgendwie? Was? Den oben kann ich genau anvisieren. aber nicht Hat er noch alle an wie der Mann? Lasst mich mal versuchen. Ja. Was macht? Nur oh, was für eine Enttäuschung. Gut. Ja, okay. <lacht> die Boxen. Hey, guck mal kommen <lacht> Komm da runter. So, gehen wir da rein und wir nehmen sie geil. Bye bye. Währenddessen <lacht> <lacht> ist diese Katze? Und ich glaube, sie ist, sie ist ein bisschen sauer. Ja. Oh, jetzt kommt ja auch noch mal. Hello. Ja. Luigi, du hast einen deiner Freunde wieder gefunden. Wie viele Vermisste sind es? Dann jetzt noch. Aha, zwei Tons und Prinzessin Peach. Ach ja, und der großer Bruder, der ist <lacht> ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch rechtlich zu tun. und Denn viel Glück. <lacht> okay, aber ich sage aber wir gehen jetzt hier rein. Mhm ob wir und dann bei den Part ne ja gut ich habe euch hat aber gefallen und hinterlassen like abo kommentar also den, denn sonst werden wir einfach das hier machen ja immer und wieder wieder ah. oh Gott. Oh Gott. <lacht> einfach eine halbe stunde lang nur das <lacht> ja gut okay dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal ciao, ciao. den Part abonnieren ja, äh, ja. ihr werdet dieses ihr werdet diesen kanal abonnieren Ihr werdet es tun. Tut es. Ciao.